To Leider soll er bald geschlossen werden. Oh, oh, oh, oh, oh. Schade. ich bin eigentlich eine. Ich bin eigentlich DVD, weil Dimitro Vakidov Dima. DVD. Mario. Here we go.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 Leute, heute hole ich meine Schatten wow. wow. wow. wow. wow. wow. mit 1 bitte 1 Alter, ey. Ah, danke. 8. Nein, das ist was? Ja, Leute, da war gerade meine kleine Schwester Ich will was sagen, weil, wenn sie, das ist so dumm, ich bin jetzt nämlich gerade in äh, einem YouTube-Video, wie sie haben. sie hier, stimmt hier einfach an. So ist es halt, dumm ist Ja, also, um zu dieser Schattenkiste zu kommen, müsste ich jetzt da hinten, wo ich gerade hingegangen bin. Dann, also habe ich ja schon gesagt, hier, hier dann noch jetzt über die Brücke. Hey! Dittit, Und dann Gestern habe ich bei diesem Disney Magic Moment so einen Film gesehen über Merchenmenschen. Also ich glaube irgendwie, irgendwie mit Hannah, also er sage bei irgendwann ein ganz Film über Merchenmenschen. Also ich liebe weil ich habe da einfach so gesagt Oh ja, wo ich diesen, wo ich bei diesem, also die waren das ist so geil. Also nicht so also bei die Disney Magic Moment, ja echt geil gestern, wo ich das geguckt habe ich liebe mehr Merchwein im so süß und eng ach man lass mich doch mal bitte ein Kitzkater ich weiß nicht mehr wo es war, da ist diese eine ganz letzte Schatztruhe, also ganz letzte, letzte, letzte. Was bin aber, ich habe mal aus irgendeinem Zufall habe ich die mal gefunden. Aus reinem Zufall, also bei meinen Lima, nicht bei Navi. Klar, aber echt geil. Ja, also ich bin da, aber, ja, ja geil ich bin, da, ich bin da, ja Yeah, I have a Stadtressort regt mich zu, aber ich muss erstmal das Ding. Ich will ist böses Date-Resort schaffen. Also, ich weiß nicht mehr, was ich mache. Ich muss in den Stadtressort. Und let's go! In den Stadtressort. Yeah. Yeah. Okay, Ja. <lacht> <lacht> yeah. Okay. Super Mario, Dima Thomas, Super Mario, willkommen in der Stadt Hier findest du, du alles, die Motorsport, Motorsport. Du kannst die Stadt auch auf Inlandskälte oder Oder du in der Straße oder du in der Stra Straße das auf jeden Fall auf. Jetzt kommen wir in den Strand und als erste, als erste Aktivität, um das Strandsort kennenzulernen, empfehle ich Motorwett. Karo, der Kamerawirum ist dort ins Anmeldegebiet entgegen. Als erst muss ich euch noch was. Sehen. Nee, das ist das Glücksessen von Thomas. Halleluja. was hm. das gerade so tut Hm ist schon schon mit da war Guck mal, da weg, ne? Ja okay. Ach, ich Ja Ich hab Ja das gehört. ja Mm-hmm, mm, -hmm, mm -hmm. Ich gerade einen Cut machen, äh, wegen bestimmten Gründen, aber äh, machen wir mal weiter. Ich, hatte, ich musste das hier jetzt neu anfangen, aber ich habe es so, hab versucht, das so zu machen, wie, halt, wie als würde es einfach so weitergehen. See. Ich habe gerade, ich habe gerade da mal, mal, mal wieder auf den Ah, jetzt war ich ganz um das Resort. Muss gerade mal nachher kehren Heute, äh, jetzt gerade eben ist ein Freund von mir gekommen, der will mitspielen und ja, macht zwei Spiele. Machen nicht, machen nicht die, den unteren. Mach Thomas, mach Thomas, ja? Ja! Ich muss diesen von Mario nehmen, glaube ich. Mach ihn, und Bayou. Und ne Mario, ne, Mario Fund, Mario Den habe ich hier bei diesen letzten Glauben. Goldi, ich will Golli. Goldi! Ich so. okay. die Katzen, die, Traum, Katzen, die nicht. Ja, ich hab die noch nicht freigeschaltet. das ich so? Ja, ja. ja. ja stimmt, mein Anschlag, mein Handschlag, mein Anschlag hier Ich werde Quatsch, jeder der das guckt, der werde ich zerstören. Ich Ich weiß, man das macht. Oh, okay. Oh, nein. No. Ouch. Okay, wir machen jetzt mal Discord hinten. Nein. Bis hin. Nein. Ja, totten, totten, totten. Ja, mach, mach, mach, mach, Very Ich weiß! Ich muss, Das es vielleicht cool wenn der, so, wenn, wenn der das so anziehen würde. Hey, die darf aufwerfen! So. Na, wie ich? Weiß. Ich Ah, die war ungefähr auf! Boah! Oh, so ja, also das ist so Ja, das ist so dumm, super Ich muss die ganze Zeit nicht kommen, wenn ich kann, ich keine mehr Kacke! dann falsch. So, wie Verloren. Ich habe gewonnen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst Like dann nach oben nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal in Kommentare reinschreiben und ciao! Mario! Haha! <lacht> <lacht> Bye-bye!